Die Artistik der Statistik. Daten sind mitunter listig. Ich begrüße euch. Im heutigen Video geht es um die Anzahl der Todesfälle im Jahr 2020 und zwar möchte ich einen Vergleich anstellen zwischen Schweden und Österreich. Wenn wir uns die absolute Anzahl der Todesfälle ansehen, sehen wir, dass im Jahr 2020 in Schweden um 6630 Menschen mehr gestorben sind als in Österreich. Da wird vielleicht jemand von euch sagen, das ist ja zu erwarten. In Schweden gibt es ja mehr Einwohner als in Österreich, also wird es dort auch mehr Todesfälle geben. Das ist richtig. Deswegen ist eine Möglichkeit, die unterschiedliche Bevölkerungsgröße zu berücksichtigen, sich die Sterberate auszurechnen. Das heißt, die Anzahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Dann kommen wir in Schweden auf den Wert 946 und in Österreich auf 1024. Das heißt, pro 100.000 Einwohner sind voriges Jahr in Schweden 78 Menschen, weniger gestorben als in Österreich. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Österreichs sind das rund 6.900 Personen. Das heißt, wenn Schweden gleich groß wäre wie Österreich, wären dort voriges Jahr theoretisch 6.891 Menschen weniger gestorben. Da höre ich schon den nächsten Einwand. Der direkte Vergleich von Sterberaten zwischen zwei Ländern ist nicht unbedingt sehr aufschlussreich. Sinnvoller wäre es, die Sterberaten innerhalb eines Landes mit denen der Vorjahre zu vergleichen. Das heißt, wir können beispielsweise die mittlere Sterberate der vorangegangenen fünf Jahre berechnen, also vom Zeitraum 2015 bis 2019. Und um diese Unterschiede besser einzuordnen, erscheint es mir sinnvoll, gleich den relativen Unterschied, also die prozentuelle Änderung zu berechnen. Und da sehen wir, dass in Schweden im Jahr 2020 die Sterberate um 4,4% höher war als im Durchschnitt des Zeitraums 2015 bis 2019. In Österreich war die Sterberate sogar um 8,5% höher. Das heißt, wir können sagen, der Anstieg der Sterberate war in Österreich fast doppelt so hoch wie in Schweden. Jetzt höre ich schon die erste Bitte. Du Georg, ich bräuchte bitte Daten, die belegen, dass der Unterschied zwischen Schweden und Österreich noch größer war. Ist das möglich? Sage ich ja, kein Problem. Wir können die durchschnittliche Sterberate der vorangegangenen 10 Jahre hernehmen. Dann sehen wir, in, Ö in Schweden gab es im Jahr 2020 einen Anstieg um 2%, in Österreich aber um 9,6%. Das heißt, der Anstieg der Sterberate war in Österreich fast fünfmal so hoch wie in Schweden. Du Georg. Ich bräuchte bitte Daten, die zeigen, dass es in Schweden voriges Jahr gar keine Übersterblichkeit gegeben hat. Da sage ich kein Problem. Wir nehmen einfach den Zeitraum 2005 bis 2019 her, das heißt die vorangegangenen 15 Jahre, berechnen dort die durchschnittliche Sterberate und sehen, dass es bezogen auf diesen 15-Jahresschnitt, in Schweden gar keine Übersterblichkeit gegeben hat. Wir haben da einen, einen Rückgang der Sterberate um 0,5%. Hingegen in Österreich einen Anstieg um 10,6%. Das heißt, im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 gab es in Schweden 2020 keine Übersterblichkeit. Du Georg, ich bräuchte bitte Daten, die zeigen, dass es in Schweden voriges Jahr eine Untersterblichkeit gegeben hat. Ist das vielleicht irgendwie möglich? Ja, auch das ist möglich. Auch das können wir belegen. Wir nehmen einfach die vorangegangenen 20 Jahre als Referenzwert her. Berechnen den Durchschnitt und sehen dass es in Schweden einen Rückgang der Sterberate um 2,9% gab. Das heißt, im Vergleich zum Zeitraum 2000 bis 2019 gab es in Schweden voriges Jahr eine Untersterblichkeit. Du Georg, ich möchte eigentlich was ganz anderes belegen. Ich möchte zeigen, dass es in beiden Ländern einen deutlichen Anstieg der Sterberate gegeben hat sage ich ja, kein Problem, dann nehmen wir uns einfach die durchschnittliche Sterberate der letzten zwei Jahre her, das heißt von 2018 bis 2019, dann sehen wir, dass es in Schweden im Jahr 2020 einen Anstieg der Sterberate um 6,8% gegeben hat und in Österreich um 8,4%, also in beiden Ländern einen deutlichen Anstieg. Du okay, Georg, diese ganzen Daten und Zahlen, die passen mir eigentlich gar nicht ins Bild. Ich möchte gerne belegen, dass der Anstieg der Sterberate voriges Jahr in Schweden größer war als in Österreich. Ist das vielleicht möglich? Sage ich sicher. Kein Problem. Wir vergleichen die Sterberaten des Jahres 2020 einfach mit dem Vorjahr. Das heißt mit dem Jahr 2019. Dann sehen wir dass es in Schweden einen Anstieg um 9,5% gegeben hat, in Österreich nur um 9,1%. Das heißt, im Vergleich zu 2019 gab es in Schweden voriges Jahr einen größeren Anstieg der Sterberate als in Österreich. Hier gibt es noch einmal einen Überblick über die mittleren Sterberaten. Vorjahren im Vergleich zur Sterberate 2020. Jetzt wird vielleicht jemand einwenden und sagen, du Georg, die einzelnen Länder mit ihren Sterberaten aus den Vorjahren zu vergleichen ist vielleicht ein guter Ansatz, aber was ist mit der Veränderung der Bevölkerungsstruktur? Die müssten wir doch berücksichtigen. Er ja, ist ein guter Punkt. Wir können uns einmal ansehen, wie viele Einwohner 60 Jahre oder älter sind, und zwar welchen relativen Anteil diese Altersgruppe ausmacht. Dann sehen wir, dass es sowohl in Schweden als auch in Österreich einen Anstieg dieses Anteils gegeben hat. Das heißt, wenn wir jetzt nur die Sterberaten der Vorjahre heranziehen und diese Veränderung der Altersstruktur nicht berücksichtigen, dann hinkt uns auf gleich etwas, weil wenn es relativ mehr alte Menschen in der Bevölkerung gibt, sind auch mehr Todesfälle zu erwarten. Das heißt, wir können die Sterberaten standardisieren. Und zwar nehmen wir hier die Bevölkerung aus dem Jahr 2020 des jeweiligen Landes her, und berechnen damit die standardisierten Sterberaten für die Vorjahre. Und dann ergibt sich ein etwas anderes Bild. Denn wenn wir die standardisierten Sterberaten heranziehen, sehen wir, dass es in Schweden im Jahr 2020 im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren einen Anstieg der Sterberate um 2,3% gegeben hat, in Österreich um 3,8%. Gehen wir aber schon 10 Jahre zurück, das heißt wir nehmen den 10-Jahres-Durchschnitt von 2010 bis 2019, sehen wir, dass es hier bereits in Schweden einen Rückgang der Sterberate um 1,3% gegeben hat, in Österreich hingegen noch einen leichten Anstieg um 0,7%. Aber sobald wir uns den 15 und 20 Jahresschnitt anschauen der Sterberaten, sehen wir, dass es in beiden Ländern eine deutliche Unter Untersterblichkeit gegeben hat bzw. einen Rückgang der Sterberate im Jahr 2020. Nehmen wir hingegen den Mittelwert der Jahre 2018-2019, das heißt die zwei vorangegangenen Jahre, als Referenzwert, sehen wir, dass es in Schweden einen Anstieg um 5,4% gegeben hat, in Österreich um 6%. Und wenn wir nur mit dem Jahr davor, also 2019, vergleichen, hat der Schweden ein Plus von 8,5% und Österreich ein Plus von 7,5%. Sehen wir uns die Fakten im Überblick an. Erstens. Im Jahr 2020 gab es in Schweden mehr und weniger Todesfälle als in Österreich. Zweitens. Der Anstieg der Sterberate war im Jahr 2020 in Schweden kleiner und größer als in Österreich. Und drittens, im Jahr 2020 gab es sowohl in Schweden als auch in Österreich eine Übersterblichkeit und Untersterblichkeit. Daraus können wir schließen, auch objektive Daten muss ich subjektiv auswählen. Oder? Statistiken sind die Marionetten unserer Voreingenommenheit. Vorsicht bitte noch beim Interpretieren der Daten. Die Daten sprechen nicht. Sie sagen mir nicht, warum diese Menschen gestorben sind oder welche Faktoren welchen Einfluss darauf hatten. Die Daten geben auch keine Auskunft darüber, ob die Verstorbenen Angst vom Tod hatten oder sich auf den Tod freuten. Ich weiß nicht, ob sich die Menschen danach sehnten, länger zu leben, oder ob sie sich danach sehnten, zu sterben. Zum Abschluss gibt's noch ein kurzes Gedicht. Und die Moral von der Geschichte zahlen die Lügen nicht, aber sie erscheinen immer in einem bestimmten Licht. Daher haben Daten und Fakten Mehr als nur ein wahres Gesicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.